Das sind zwar alles notwendige Informationen, die dort stehen, wie man die Pille einnehmen soll und ganz ausführlich welche Nebenwirkungen häufig auftreten, aber es fehlt noch eine wichtige Information. Die Vorteile des Medikaments. Auch wenn der Zweck genannt wird, also für welche Erkrankung oder Symptome es gut sein soll, <lacht> besagt es nichts darüber, wie gut es tun kann. Wie wäre es, wenn die Vorteile in ihrer Häufigkeit genauso detailliert aufgezählt würden, wie die Nebenwirkungen? Würde es die Statistik der Einnahme gegenüber dem Wegwerfen aus Angst vor Nebenwirkungen verändern? Ich meine schon. Stellen Sie sich vor, ein, ein Prophet hätte Ihnen auf dem Weg zum Standesamt eingeflüstert, was alles nach einigen Jahren Schlechtes in ihrer Beziehung passieren wird. Er hätte ihnen nur berichtet, was die Nebenwirkungen ihrer Entscheidung sein werden, aber hätte die positive Wirkung, die trotz der Nebenwirkungen auch vorhanden wären, nicht erwähnt. Nehmen wir an, sie vertauten den Weissagungen des Propheten, sie hätten wahrscheinlich kurz vor dem Standesamt oder Mietunterschrift oder was auch immer ihre Festlegung auf diese Beziehung bedeutet hätte, schnell einen Rückschritt gemacht, glücklicherweise kam kein schwarzmalender Prophet Ihnen in den Weg zu Ihrem Wunschpartner. Am Anfang Ihrer Beziehung haben Sie sich ganz auf die schönen Möglichkeiten Ihrer Partnerschaft konzentriert. Es gab Ihnen Mut, Kraft und, und Glück. Sie wussten natürlich auch schon damals, dass Menschen nicht perfekt sind. Sie wussten vom Kopf her, dass jede Beziehung auch Nebenwirkungen hat, Sie haben sich aber lieber auf die mögliche positive Wirkung der Beziehung konzentriert, als auf die Gefahren der möglichen schlechten Wirkungen zu starren. War das naiv? Das meinen viele. Ich sehe das anders. Genauso wie es ungesund ist, nach der Lektüre des Beipackzettels die teuren Tabletten wegzuwerfen oder ständig darauf zu warten, ob Nebenwirkungen eingetreten sind, ist es Ungesund in der Beziehung auf der Lauer zu sein, was schon wieder ein schmerzhafter Moment in der Beziehung werden könnte. Verliebte verhalten sich nicht naiv, sondern grundgescheit. Sie ziehen Stärke und Zuversicht aus den positiven Aspekten der Beziehung. Dadurch werden sie angenehmere Partner, die wiederum sich gegenseitig mehr Grund zur gegenseitigen Freude ermöglichen. So wie es bei Medikamenten ein Placebo- und Nocebo-Effekt gibt, also eine heilende oder schädigende Wirkung durch das was man denkt, gibt es in der Beziehung die Möglichkeit eine positive oder negative Blickrichtung zu haben, die das Verhalten in der Beziehung beeinflusst. Und genauso wie bei Medikamenten die Zuversicht, dass sie wirken, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die positive Wirkung eintritt. Erhöhen die Beachtung der positiven Aspekte in der Beziehung, machen gegenseitiges positives Verhalten wahrscheinlicher. Und dieses konstruktive Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man mit seiner Vermutung doch recht behält. Der Blick auf das Positive ist glücklicherweise